im Club, um eine andere Dimension zu erfahren und ein Ritual zu feiern. Oh, wie viel Zeit vergeht! Und wir vergehen uns daran. Wir machen die Performance statt als Club im Club Westberg Pferdehaus in Leipzig und bringen Theater mit der Clubwelt zusammen. Es fusionieren verschiedene Künste aus dem urbanen Tanz, Sprachperformance, Electronic -Live Set und Virtual das ist neu, das gibt's noch nicht. Deswegen haben wir auch keine Form dafür. Wir haben keinen Namen, aber es macht nichts. Sie kommt einfach vorbei, das ist richtig geil. Im Wissen der Unendlichkeit, in der die Zeit verbleibt. Quasi das, was man meinen youtube man es in diese Theaterform reinzubringen. Das quasi was, man normal als Lösung benutzt, als Bühnen will. Auch über diese, diese Elemente miterzählen. Das ist die große Herausforderung, und ich freue dass es nicht nur um eine Bebilderung geht, sondern letztlich auch äh, um Teil der Geschichte ist. Das wird schon eine Reise. Eine Reise, ne? Ja. <lacht> Im Wissen der unendlichen gibt es alles und jede Möglichkeit, in der einen hassen wir, in der anderen lieben wir. Ich freue mich darauf, weil es für mich ganz besonderes ist, nicht nur ein reines elektronisches äh, live zu performen, sondern in dem Moment auch äh, diese Texte, die in dem Club gesprochen werden, aufzunehmen, zu loopen und in der Musik sozusagen zu verarbeiten. Die Tänzer kommen aus der öm szene und äh, erzählen mit ihren Covern den Text, der von Poetry Slam Autor Franz Friedrich kommt wie in einer Collage erzählt wird mit, mit Sartre. Wir haben die Möglichkeit, in den Club zu gehen und eine Performance zu sehen, eine Installation zu sehen, richtig gute Musik zu hören von richtig guten DJs. Verschiedene Künstler, Tänzer, Performer, Musiker, Visual Artists. Wir wollen zusammen etwas richtig Großes schaffen. Es interagieren viele Ebenen miteinander, das wird total spannend, und spaßig und selbst das Publikum ist voll eingebunden. Materialkosten für Gase, Technik aus Kalinen. die ist ziemlich teuer, Mikropods. Wir brauchen auch Unterstützung, um euch mit besondere Nacht möglich zu machen. Das wird wirklich etwas Neues und Spannendes für euch schon wirklich toll.